Hallo, in diesem Teil des LWJGL Tutorials werde ich euch erklären, wie man Texturen lädt und ausgibt. Anfangen werden wir dabei mit der Textur-Ladeklasse. Die nennen wir, also wir erstellen eine neue Klasse und nennen sie Texture Loader. In dieser Klasse werden wir erstmal die lw.jgl OpenGL Versionen importieren. Dazu schreiben wir import static org.lwjgl.opengl.gl11.everything und dann noch import static org.lwjgl.opengl.gl12. Also gl1.1 und 1.2 sind das. Es werden nur keine Punkte verwendet, weil das in der API nicht funktioniert. Als nächstes erstellen wir einen Public Static Integer Load Texture String Path und Throws IO Exception. Also falls beim Laden der Textur irgendwas falsch geht, also schief läuft, wir als um, macht er eine IO Exception. Danach brauchen wir noch einen zweiten, eine zweite Methode namens private static int generate ID return glGenTextures und das generiert eine Texturen ID, die man verwenden kann und die noch nicht vergeben wurde. Danach schreiben wir int textid ist gleich generateid und return textid, um den Fehler zu vermeiden, der hier angezeigt wird, würde. Als nächstes müssen wir erstmal das Bild laden, also das Texturenbild. Ich habe hier dieses schon vorbereitet, die Datei texture. .png, das ist ein smiley, 32x32 in der Auflösung, und der liegt im Source-Verzeichnis im Ordner Image. Um ihn zu laden, geben wir ein buffert image, image ist gleich image.io.read new file path Das lädt jetzt eine buffer image datei aus dem angegebenen Pfad, der übergeben wurde. Danach brauchen wir einen Integer-Array namens Pixels. Den weisen wir, also erstellen wir mit den Werten image.getHeight mal image.getWidth um alle Pixel unterzukriegen und schreiben den Befehl image.getRGB, den zweiten Befehl startX ist 0, startY ist auch 0, width ist image.getWidth. image.getHeight, rgbArray ist pixels, offset ist 0 und scansize ist image.getWidth. Dann brauchen wir einen Byte Buffer namens Buffer ist Buffer Utils. Punkt, create Byte Buffer Image.getWidth mal Image.getHeight mal 4 weil es wir laden hier gleich generell alle Typen, also RGBA und RGB, also egal ob jetzt Alpha dabei ist oder nicht, es wird immer als Alpha zugewiesen und dazu müssen wir die Anzahl der Pixel mal 4 multiplizieren, weil wir dazu 4 Bytes immer brauchen, einmal Rot, Grün, Blau und Alpha. Danach machen wir eine Vorschleife, int y ist 0, y kleiner Image dort get height, y++, und darin noch eine verschachtelte, int x ist gleich 0, x kleiner, image.getWidth und x plus plus. int pixel ist gleich pixels y mal image.getHeight plus x, um den Pixel an der Position y und x zu bekommen und danach also ich glaube es wäre besser wenn wir machen mit pixel da draußen um nicht immer ein neues element zu erstellen und jetzt machen wir und jetzt kommt der befehl buffer.put einen cast zu byte pixel bit shift 16 den und, und 0xFF um den Rotwert zu bekommen, buffer.put byte Pixel bit shift 8 und 0xFF um den Grünwert zu bekommen und buffer.put byte Pixel ohne bit shift also einfach nur pixel und 0xff um den blauen Wert zu bekommen und buffer das byte diesmal wieder ein bitshift von pixel bitshift 24 und 0 und 0xff Wenn wir das fertig haben, müssen wir unbedingt erstmal den Buffer flippen, um ihn nicht mehr schreibbar, sondern lesbar zu machen. Und danach kommen wir zum Texturen in den, in den Grafikspeicher speichern. Nämlich machen wir das, indem wir zuerst die Textur binden mit glBindTexture, Texture2D und TexID. gl texture2d und nach dem Aufruf binden wir auf 0, um nicht eine gebundene Textur zu haben und innen drinnen schreiben wir erstmal gl text i gl texture2d gl to Edge. Das gleiche nochmal mit GL -texture -wrap -t. Und danach kommen die min MinMac-Filter. Das machen wir mit glTextParameter Parameter e gl Texture to D GL Texture -min Filter und in dem Fall GL Nearest. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder GL-Nearest oder GL-Linear. GL-Nearest nimmt einfach alle Pixel, so wie sie sind, und lädt zum Beispiel Pixelgrafiken, so wie es dies eine ist. Und GL-Linear glättet die Kanten und macht ein Anti-Aliasing-Bild daraus. Und hier GL-Mag-Filter. Wenn das fertig ist, müssen wir die, das Text-Image generieren und so in den Arbeitsspeicher laden, also in den Grafikspeicher laden. Und das geht mit glText-Image2d glTexture2d0 glRGBA8 image.getWidth image.getHeight0 GLRGBA GL unsigned byte buffer Das mag jetzt vielleicht ein bisschen umständlich aussehen Aber das muss man auch nicht wirklich verstehen Was das unsigned byte zum Beispiel ist Oder diese Nullwerte hier Das ist zum Beispiel der Rand Wie viel Rand die Textur hat Und das ist der Offset Glaube ich zumindest Nein, das ist der Level Das weiß ich jetzt selber nicht das muss man nicht verstehen, das wäre nur unnötiges Wissen. Und man muss einfach wissen, dass das so aussehen muss, die ganze Funktion. Und das ist alles. So, jetzt, das ist die fertige Texturladeklasse. Das sind die Imports. Und das sollte jetzt so funktionieren. Und um eine Textur anzuzeigen, müssen wir als allererstes im GL -Model in der GL-Model-View-Matrix gl-enable gl-texture-to-d schreiben, sodass texture-2d-bilder überhaupt verwendet werden können. Danach machen wir text ist gleich, also int text, text ist gleich texture-loader.load-texture. .load -texture. Um eine Textur mit dem File-Parameter zu laden, müssen wir angeben einen absoluten pa Pfad, also zum Beispiel C, Users, um das nicht immer komplett auszuschreiben, schreibt man den das Schlüsselwort System.getProperty, User.dear, Plus, und User.dear leitet das System dann in diesen Ordner, den Ordner des Projekts, in dem man gerade ist, oder im Ordner des in dem Ordner in dem es ausgeführt wird und wenn man das dann hat schreibt man noch ein source, image und den Namen des Bildes also texture.pmg Danach surround with catch. Wir nehmen den Block, fügen ihn hier ein damit äh, Display destroyed wird und danach können wir das die Textur benutzen mit glTexture texture gltexture2d tex und am Ende des Aufrufs gltexture0 müssen natürlich vorher noch die Variable zuweisen damit keine null-point-exception entsteht. Nun können wir also wird die Textur schon gebunden, aber wir sehen noch keine Textur. Das liegt daran, dass wir erst die Texturkoordinaten angeben müssen. Wenn wir jetzt wieder Paint öffnen, wir haben jetzt zum Beispiel eine Textur. Wir müssen wieder in dieser Ecke anfangen, nach rüber gehen, nach unten und wieder hierher so wie beim Zeichnen in der Reihenfolge und zwar sind diese Koordinaten 0.0f 0.0f 1.0f und so weiter das sind absolute Koordinaten, also egal wie breit das Bild ist, das hier wäre zum Beispiel 32 Pixel es ist immer 1.0f der höchste Wert, der absolut höchste Wert. Und das Schlüsselwort für Texturkoordinaten ist gltexcoord 2f 0.0f 0.0f Das kann man kopieren. Dann 1.0f 0.0f 1.0 1.0 und 0.0 1.0 Wenn wir jetzt das Programm ausführen sehen wir, dass die Textur angewendet wurde und das Objekt damit gezeichnet wurde. Das war's mit dem heutigen Tutorial über Texturen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.